Yosima ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton. Das faszinierende Baumaterial Ton ist mehr als 40 Millionen Jahre alt. Diese besonderen Erden haben von Natur aus eine wunderbare Farbigkeit. Nach langer Recherche hat Claytech die schönsten Tone ausgewählt. Ihre Brillanz und die Farbtiefe sind von neuartiger Qualität. Wir verwenden weder Pigmente noch Farbstoffe, der Ton ist die Farbe. Gleichzeitig ist er das Bindemittel der Josima Lehm Design Putze. Wir zeigen Ihnen hier, wie Flächen vorbereitet und unsere farbigen Lehmputze verarbeitet werden. Der ideale Untergrund für Josima Design Putz ist ein dünner Auftrag aus feinem Lehmputz. Die Vorbereitung des Untergrundes trägt entscheidend zur Qualität der späteren Farbputzoberfläche bei. Der Untergrund muss eben, rissfrei und gleichmäßig saugend sein. Der dünne Lehmfeinputz lässt sich leicht verarbeiten. Ecken können scharfkantig mit Profilen oder abgerundet hergestellt werden. Für die Rundung bietet Claytech spezielle japanische Putzkellen an. So werden Kanten sauber und akkurat gezogen. Die Oberfläche wird eben und fein gerieben. Mit Claytech-Rundierung kann man Yosima Lehm Designputz auf allen Untergründen einsetzen. Hier wird eine Wand aus Gipskartonplatten vorbereitet. Wichtig ist der satte und gleichmäßige Auftrag der Grundierung. Jetzt kann es losgehen. Die richtige Wassermenge wird eingefüllt, dann kommt Yosima. Der Mörtel wird mit dem Rührwerk sorgfältig durchgerührt. Ein 20 Kilo Eimer reicht für ca. 6 Quadratmeter. Nach dem Anmischen muss der Mörtel eine halbe Stunde ruhen Danach wird er noch einmal gut durchgearbeitet. Angrenzende Flächen werden mit Klebeband geschützt. Es wird mit 2 mm Abstand angesetzt. Yosima wird in gleichmäßiger Dicke von ca. 2 mm aufgezogen. Ideal dazu geeignet sind japanische Glätter. Der Auftrag mit der Maschine ist ebenfalls möglich. Wichtig ist, dass jeglicher Luftzug während der Verarbeitung und Trocknung vermieden wird. Im noch plastischen Mörtel werden Grate und Unebenheiten mit dem großen Flächenspachtel, dem Rakel, egalisiert. Wenn die Putzfläche vom nass glänzenden in den feuchtmatten Zustand übergeht, erfolgt der erste Filzgang mit dem weichen Schwammbrett. Es wird trocken oder mit wenig Wasser gearbeitet. Für feinere Oberflächen kann dieser Arbeitsgang später ein bis zweimal wiederholt werden. Nach der Trocknung wird die Fläche mit der weichen Bürste abgefegt. Die langfristige Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit werden so entscheidend verbessert. Voila! Der Yosima Lehmdesignputz ist fertig. Die Verarbeitung aller Yosima Farbtöne ist annähernd gleich. Bei hellen Farben muss besonders auf sauberes Werkzeug geachtet werden. Sollen die Flächen abschließend geglättet werden, erfolgen alle Arbeitsschritte bis einschließlich dem ersten Filzgang, wie schon gezeigt. Ein besonders schönes Beispiel für geglättete Oberflächen ist das Kolumba-Museum in Köln von Peter Zumthor. Das Glätten erfolgt durch Verdichten der Flächen im zäh, ledrigem Zustand. Als Werkzeug geeignet sind wiederum japanische Glättkellen von Claytech. Geglättete, aber auch andere Flächen können nach der Trocknung mit dem Naturschwamm abgewischt werden. Wasser wird sparsam eingesetzt. Einige wenige Striche genügen. Wenn Sie genauere Verarbeitungshinweise nachlesen möchten, laden Sie unser Arbeitsblatt Yosima 6.2 von unserer Website herunter. Yosima bietet eine neuartige Farbfülle mit natürlichen Materialien. Die Vielfalt basiert auf fünf Grundfarben, die untereinander und mit Weiß gemischt werden. Die Klassikfarben sind edle weiß- und graue Töne. Für Ihre ganz persönliche Raumgestaltung steht Ihnen so eine außergewöhnlich reichhaltige Palette von 140 Erdfarben zur Verfügung. Von leuchtend warmem Rot bis zum ruhig kühlen Jadegrün. Sieben verschiedene pflanzliche und mineralische Zuschläge, ermöglichen die unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen. Fragen Sie den Claytech Partner im Handel oder Handwerk in Ihrer Region.